Ich glaube, wenn man spürt, dass es mit Leidenschaft gekocht worden ist und äh, wenn man merkt, dass so das herkommen und und und, dann glaube das, das tut das schon positiv Einfluss auf so ein gutes Essen. Ja, was kommt noch? Das haben wir schon vor zehn Jahren, haben wir das Leute schon gefragt. damals oder vor acht Jahren haben wir drei Michelin-Sterne gekriegt und 90 Omia Punkt und dann haben wir schon Leute gefragt, okay, was ist denn das Nächste? Und, äh, und ich habe dann im noch die ganze Sache dann mitgesponnen. Also wir haben das Schloss erweitert, wir haben, äh, dann haben wir nach zehn Jahren angefangen, das Magazin zu produzieren. Dann haben wir eine Tremise übernommen, haben eine schöne Tablade gemacht. Dann haben wir das Casa catering angefangen. Dann haben wir mit einem neuen Konzept wie Cyniv angefangen. Und als Gott eigentlich immer weiter. Und sicher, da drinnen ist ganz klar, dass man die Sachen, die man erreicht hat, auch behalten will. Und der Gäste will man ja immer wieder von Neuem überraschen. Und das ist, glaube ich, immer noch das Kern, ist immer noch da im Schloss. Und da probieren wir wirklich voranzugehen und weiter und die Leute begeistern. Ich habe ja damals mit 2003 hier angefangen, mit vier Angestellten. Wir sind selbstständig. Gewesen. Wir mussten immer müssen. unternehmerisch denken. Damals im kleineren Bereich, jetzt ist es etwas grösser geworden. Mittlerweile sind es so 42 Leute im Schloss Schauestein angestellt. Bei mir. Und das braucht auch so ein Team, um die Leistung jeden Tag abrufen zu können. Weil die Gäste haben eine grosse Erwartung und man braucht wirklich ein gutes Team. Sei das in der Küche, an der Front. Und da muss man schon ein bisschen unternehmerisch denken, weil schlussendlich muss es stimmen und man muss damit auskommen, und man muss davon leben, man muss die Löhne zahlen können, können. Und das ist sicher ein anspruchsvoller Part, aber das gehört auch dazu. Ja, ich mache eigentlich immer das, was ich will. Und ich, ja, ich glaube, ich lasse mich auch nicht einschränken. Das macht auch ja keinen Sinn. Deswegen bin ich auch selbstständig. Und, und auch die Inputs, die da rein kommen, die kommen von mir. Und die, das ist auch das, was mich motiviert und Spass macht. Nebst dem Kochen natürlich. Dass man das auch vorantreibt. Dass man versucht, immer wieder die Gäste, die kommen, vor allem auch die Stammgäste, die seit 2003 kommen. Damals noch mit Nullpunkt. Jetzt haben wir 19 und die kommen immer noch. Und das, die gehen auf den Weg mit uns mit. Und die probieren natürlich jedes Mal wieder zu überraschen. Und die sind offen. Sie wissen, was sie kriegen, aber es ist auch immer wieder etwas Neues und es geht auch immer voran und wir entwickeln uns positiv.